In der Lehre kommt es häufig vor, dass wir Gruppenarbeiten so gestalten wollen, dass die Studierenden sich selber zu Gruppen zusammenfügen. Und das ist in der Online-Lehre nicht ganz so einfach umzusetzen wie in der Präsenz. Deshalb hier eine kleine Idee, wie man das online, also in Zoom, umsetzen kann. Zunächst mal, wenn ich so eine Gruppen erstellen möchte, teile ich meinen Bildschirm mit einer Folie, die erstmal darstellt, wie viele Gruppen sollen jetzt hier gebildet werden. In diesem Fall jetzt hier fünf Gruppen, die sich in diese fünf Breakout-Rooms hier verteilen sollen. Und bevor die Studierenden sich jetzt hier eintragen können, sollen sie zunächst mal im Chat dann miteinander diskutieren, in welche Gruppe sie denn einsortiert werden wollen. Und zwar können sie da entweder die allgemeine Chat-Funktion verwenden, dass sie an alle in der Gruppe schreiben, wenn sie zum Beispiel Ideen haben, die sie in der Gruppenarbeit bearbeiten wollen und dort andere für ihre Idee vielleicht gewinnen wollen. Oder die andere Möglichkeit ist, dass sie auch einzelne Personen im Meeting ähm, im Chat ansprechen können und eben sich mit diesen Leuten für einen dieser Räume verabreden können. Wenn diese Verabredungsphase abgeschlossen ist, dann können sich die Studierenden direkt auf dieser Folie hier über die Kommentieren-Funktion in Zoom für einen dieser Räume einschreiben. Und das funktioniert so, wie ich es hier in blau auf die Folie draufgeschrieben habe. Die Leute müssen das ähm, Menü in Zoom öffnen und gehen dann über Optionen anzeigen auf Kommentieren und können dann dort Text auswählen. Bei mir sieht es dann auch so ähnlich aus, kommentieren, Text und dann kann ich hier einfach einen Raum auswählen, angenommen ich möchte jetzt hier in den zweiten Raum gehen, dann öffnet sich ein Textfeld und dann kann ich dort meinen Namen hinschreiben und ähm, dann ist klar, dass sozusagen eine Person schon in diesem Raum drin ist. Man muss natürlich vorher dann festlegen, Okay, es dürfen zum Beispiel dann immer drei Personen in einen Raum rein so, und wenn dann diese Einteilung erfolgt ist über diese diese Folie hier, dann kann man im, im letzten Schritt dann die Breakout Rooms eröffnen. Und zwar zeige ich das auch einmal kurz. Ich habe auch dazu ein äh, separates Video nochmal gemacht. Hier unter Mehr findet man den Punkt Breakout Session. Dort kann man dann auswählen, ob die Räume automatisch zugewiesen werden sollen. Das wäre bei einer Zufallsverteilung sinnvoll. Dann gibt es Manuell. Dort kann ich also dann die Personen einfach so eintragen, wie sie sich hier auf der Folie verteilt haben. Oder ich kann auch den Teilnehmenden die Auswahl eines Raums gestatten. Das ist natürlich die einfachste Variante, funktioniert allerdings nur, wenn die Leute auch tatsächlich den neuesten Zoom-Client heruntergeladen haben, bei dem diese neue Funktion schon verfügbar ist. Ich zeige es mal hier in der manuellen Zuweisung. Ich würde dann also hier die entsprechende Anzahl der Räume eintragen, so wie es auf der Folie ist, diese fünf Räume hier. Ich gehe dann auf Erstellen und dann kann ich alle Teilnehmenden über diese Zuordnen-Buttonen hier so zuordnen, wie sie sich eben selber hier, auf der Folie eingetragen haben. Das als kleine Idee für die Organisation von Gruppenarbeiten.